Wir unterstützen als Holding Graz Your Skills deshalb, weil wir ein umfassender Dienstleister in der Stadt sind und auch ein wichtiger Sponsorleister und deshalb ist es uns auch ein Anliegen im Wettbewerb der Nachwuchsfachkräfte entsprechend zu unterstützen und wir sind sehr stolz, dass dieser Wettbewerb in Graz stattfindet. EuroSkills 2020 ist die Europameisterschaft der jungen Professionisten. Wir sind sehr stolz, dass wir diese Europameisterschaft erstmalig in Österreich und erstmalig in Graz durchführen können. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei der Holding Graz für diese starke Unterstützung. Holding Graz ist ein starker Partner und unterstützt berufliche Ausbildung sehr intensiv. Und das ist ein wichtiger Beitrag zur weiteren Bildung unserer jungen Fachkräfte. Also, heute ist ein schöner Tag. Die Holding Graz ist an Bord von Euroskills 2020, die Berufseuropameisterschaft in Graz. Wir sind mächtig, mächtig stolz und wir sind überzeugt davon, dass es ein tolles Projekt ist. Und wenn man so einen tollen Partner hat, dann wird es sicher sehr, sehr erfolgreich werden.